Du bist hier, um zu verhandeln, hä, huh? du kleine schleimige Qualle. Sieh mal, was ich hier hab. Ich hab Glas Holzrec. Ich hab Glas volltreck Ich hab Glas Holzrec. Und rat mal, was da drin ist. Ich hab ein Glas Holzrec. Ich hab ein Glas Holzrec. Ich hab ein Glas Holzrec. Und rat mal, was da drin ist. Ich hab ein Glas Holzrec. Ich hab ein Glas Holzrec. Ich hab Glas Holzrec. Und rat mal, was da drin ist.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 Diese Flasche voll Dreck sein. Wenn du sie nicht haben willst, gib sie mir zurück. Nein. Ich hab ein Glas Volldreck, ich hab ein Glas Volldreck, ich hab ein Glas Volldreck. Und rat mal, was da drin ist. Ich hab ein Glas Volldreck, ich hab ein Glas Volldreck, ich hab ein Glas Volldreck. Ein Glas Volldreck. Jetzt reicht's. Ich hab ein Glas voll Dreck. ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck und rat mal, was da drin ist.